Hallo, ich bin Sabrina und ich zeige dir heute ein bisschen den Malerprüf. Tapezieren musst du tapieren. das mache ich sehr gerne. Auch so Räume Rämen, Fensterstreichen, die muss man sich einfach konzentrieren und schön vorsichtig. Bunte Wandstreiche streichen ist auch ganz schön. Und auch zwischendurch einfach mal eine Wohnung weiss durchstreichen, dass, dass man das auch wieder mal gemacht hat. <lacht>